Hallo! In letzter Zeit haben mich immer mal wieder welche von euch gefragt, wie sich mein Konsumverhalten eigentlich so verändert hat in den letzten Monaten oder Jahren. Und ich habe darüber jetzt schon länger nachgedacht und komme immer wieder zu einem Punkt und das ist Bewusstsein. Also ich glaube, ich habe es in den letzten Jahren geschafft, wirklich Käufe immer bewusst zu tätigen. Oder nicht immer, aber größtenteils und so emotionale käufe auf ein minimum zu reduzieren also mit emotionalen käufen meine ich die käufe die wir uns nicht langfristig schon überlegt haben oder wo wir schon länger irgendwie drüber nachdenken und die wir wirklich tätigen weil wir das was wir dann kaufen brauchen sondern die käufe die wir spontan machen die ähm, uns vielleicht kurzzeitig so einen kick geben oder die wir tätigen, wenn wir uns gerade nicht so gut fühlen. Das sind so diese Käufe, die ich mit emotional meine. Und egal, über welchen Bereich wir so sprechen, also ob das jetzt Lebensmittelkäufe sind oder auch Kleidung oder auch Drogeriesachen oder auch so größere Anschaffungen wie Möbel oder so, ich glaube, ich habe es in den letzten Monaten und Jahren geschafft, wirklich, wenn ich etwas kaufe auch wirklich voll hinter diesem Kauf stehen zu können und hinter dieser Entscheidung stehen zu können und vielleicht sogar erklären zu können, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Das ist mir auch gar nicht so schwer gefallen, weil ich, glaube ich, zu Geld ein relativ spezielles Verhältnis habe. Mein Verhältnis zu Geld sieht so aus, dass ich es nicht ausgeben möchte. Also ich tue mich schwer damit, etwas zu bezahlen. <lacht> nicht, dass ich irgendwas nicht bezahlen würde, was ich bezahlen muss. Aber wenn ich an der Kasse irgendwo stehe und ähm, ich höre, ich muss jetzt 20 Euro zahlen, dann tut mir das kurz weh. Und ich würde aber auch nicht sagen, dass ich geizig bin, weil wenn es um Geschenke geht oder um Käufe, die ich eben wirklich bewusst mache, dann gebe ich auch gerne Geld aus oder ich spende zum Beispiel auch. Also es ist nicht so, dass ich auf meinem Geld sitze, aber ja, es ist irgendwie für mich schwieriger, Geld auszugeben, als Geld zu sparen. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Von daher fällt mir dieses bewusst eine Entscheidung für einen Kauf zu treffen oder bewusst die Entscheidung zu treffen, Geld auszugeben, relativ leicht. Aber mit Sicherheit ist das nicht bei allen so und wahrscheinlich haben ganz viele eben ein anderes, vielleicht ein gesünderes Verhältnis zu Geld. Und sie haben eben mehr davon, wenn sie ein Produkt haben, als das Geld auf dem Konto. Aber ich glaube, in jedem Fall ist ein bewusster Konsum aktuell ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns mal so die Natur angucken und die ganze Umwelt und in welche Richtung sich das gerade entwickelt, dann sollten wir eigentlich alle wissen und wissen wir hoffentlich alle, dass dieser Konsum, dieser wahllose Konsum so nicht mehr so lange weitergehen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für Menschen, denen das schwerer fällt oder die da sich vielleicht noch nie so Gedanken drüber gemacht haben, auch eine ganz gute Übung, sich wirklich vor jedem Kauf zu überlegen, brauche ich das gerade und habe ich da wirklich so viel von, dass es sich für mich lohnt? Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, das ist ja auch nichts Negatives, sondern man braucht ja auch Sachen und man, man, ähm, es ist ja auch was Schönes, wenn man sich was kaufen kann. Sich dann auch zu überlegen, wo kaufe ich das denn? Ist wirklich Amazon der einzige Anbieter, der das hat oder könnte ich vielleicht auch in der Bücherei zwei Häuser nebenan anrufen und die bestellen mir das Buch auch, dass ich es morgen abholen kann. Weil auch das gehört für mich zum bewussten Konsum dazu, dass man sich sozusagen die Auswirkungen eines Kaufs überlegt und sich überlegt, wer profitiert da jetzt vielleicht von oder wer leidet da auch drunter und wie komme ich denn an etwas, was ich mir kaufen möchte und habe damit vielleicht sogar auch noch ähm, was Gutes getan? Weil das ist ja eigentlich die Win-Win-Situation, wenn du sowohl davon profitierst, weil du kaufst dir ja was und du hast dann ja was davon, aber es profitiert vielleicht auch noch eine Person X, die, weiß ich nicht, dann von einer Spende profitiert oder dem oder der du faire Arbeitsbedingungen durch diesen Kauf ermöglicht. Ein super gutes Beispiel für ein Unternehmen, das man guten Gewissens unterstützen kann, wenn man sich bewusst dazu entschieden hat, sich etwas Neues zu gönnen, ist übrigens Nordgreen. Mit denen äh, arbeite ich auch für dieses Video zusammen. Das ist die Marke dieser Uhr. Ich werde euch das mal genauer einblenden. Also eine Uhrenmarke, die wunderschöne Uhren produzieren, sehr minimalistisches und modernes Design und bei denen man... Ähm, ja, ein Spendenprojekt mit unterstützt, wenn man sich da eine Uhr kauft. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Nordgreen hat nämlich ein Giving-Back-Programm, was ich super, super cool finde. Und es funktioniert so, dass man eben durch den Kauf einer Uhr sich an einem sozialen Projekt beteiligen kann. Und zwar gibt es da drei unterschiedliche Projekte, zwischen denen man sozusagen auswählen kann. Entweder zum Thema Gesundheit, sauberes Wasser... Zum Thema Bildung, altersgerechte Förderung oder zum Thema Umweltschütze den Regenwald. Und wenn man sich jetzt da was ausgesucht hat, dann ähm, kann man einfach seine persönlichen Daten eingeben, die Kaufdokumente zu der, zum, zu der Uhr, also die Seriennummer und die Identifikationsnummer und dann ähm, unterstützt man das Projekt eben mit und das ist einfach eine geniale Idee, finde ich. Ich glaube, es fällt vielen Leuten schwerer zu sagen, ich spende jetzt in der Woche 5 Euro oder so, als zu sagen... Ich gönne mir jetzt was, aber da sollen auch andere mit von profitieren. Ihr findet alle Informationen zu der Marke und zu den Uhren in der Infobox und auch einen kleinen Gutscheincode. Von daher schaut da mal vorbei, falls ihr gerade euch bewusst dazu entschieden habt oder schon länger darüber nachdenkt, eine Uhr zu kaufen oder noch nach einem Geschenk sucht oder eben einfach gerade daran interessiert seid. Also ich würde sagen, die Antwort auf die Frage, wie sich mein Konsumverhalten verändert hat, ist wirklich... Bewusstes kaufen, bewusster Konsum und das zieht sich durch jeden Bereich. Also seien es jetzt Lebensmittel, ich überlege mir, was möchte ich essen, was brauche ich dafür und wenn ich dafür etwas brauche, was ich sonst ähm, nicht so im Alltag aufbrauche, dann überlege ich mir auch, wie kann ich das denn jetzt aufbrauchen. Also Lebensmittel wegzuschmeißen, habe ich wirklich Komplett aufgegeben, weil es ist einfach und es macht auch irgendwie Spaß, sich dann eben was zu überlegen und sich auch so ein bisschen danach zu richten. Man probiert vielleicht neue Rezepte aus und bleibt erfinderisch und ähm, lernt neue Geschmäcker kennen und von daher finde ich ist so dieses bewusste Lebensmitteleinkaufen der allererste und wirklich einfache Schritt, der Spaß macht. Und sich auch zu überlegen, wo kaufe ich die denn ein? Kaufe ich die Paprika jetzt hier im Penny oder gehe ich zwei Straßen weiter in den Biomarkt, wo es im Endeffekt gleich viel kostet? Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mir drei Paprika kaufe, die esse ich nicht. Ich kaufe mir eine Paprika, davon habe ich eine Woche was und dann kaufe ich mir die nächste. Also dieses massenhafte Konsumieren und Kaufen ist dadurch auch komplett weggefallen. Und auch beim Thema Kleidung, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, kaufe ich meine ganzen Kleidung eigentlich nur noch in Secondhand-Läden oder bei ähm, fairen Modelabels. Einfach weil, erstens, wir haben eh schon so viel Kleidung. Und also bei mir ist es auch tatsächlich so, ich achte nicht wirklich auf Marken oder Kosten oder dass das jetzt besonders neu aussieht. Es ist tatsächlich eher so, dass ich abgeschreckt davon bin, wenn Menschen einen echten Pelz tragen oder überall eine Marke draufstehen haben oder so. Hm. Ich hatte zum Beispiel auch letztens war ich in so einem Schuhladen, als die Läden noch auf hatten, und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, ob das echtes Leder ist. Weil wenn das echtes Leder ist, dann kaufe ich das nicht. Sie so, ja klar, es ist echtes Leder. Nach dem Motto, es wäre jetzt für mich negativ, wenn das kein echtes Leder wäre. Und dann ist so, ja okay, dann, dann halt nicht. <lacht> Tschüss. Also ne, das sind halt so Sachen, das hat sich auch verändert. Und ich trage Kleidung, solange sie mir gefällt, solange ich mit darin wohlfühle. Und wenn ich merke, das ist nichts mehr für mich, dann gucke ich, dass ich die noch vielleicht wem anders mitgeben kann ähm, in Spendencontainer. Aber da solltet ihr euch vorher gut informieren, wo das dann hinkommt. Oder auch, ähm, auch in Secondhand-Läden. Oder wenn ihr wisst, dass irgendwo bei euch in der Nähe jemand auf der Straße lebt, der vielleicht einen Schal gebrauchen könnte oder die, dann ähm, ist das eigentlich so das Beste, was man, glaube ich, damit machen kann. Also auch das gehört dazu, dass man sich überlegt, okay, ich selber habe davon jetzt gerade nicht mehr so viel, vielleicht kann es ja noch jemand anders gebrauchen. Ja, das war ein kleiner Einblick daran, wie sich mein Konsumverhalten in den letzten Jahren verändert hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ähm, wie gesagt, schaut mal in die Infobox, falls ihr euch für die Uhrenmarke interessiert. Ich finde die nämlich echt so schön. Ich erfreue mich jeden Tag daran. Und ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!